Um das mal jetzt ein bisschen ähm, wie ein Dialog oder wie ein Kontakt oder wie zwei Elemente zu beschreiben. Äh, der Organismus und die Offenheit sozusagen, die, die Präsenz, in der der Organismus auftaucht. Weil Aufmerksamkeit einfach auch stark an, an Organismus gebunden ist. Ja, das ist nicht unabhängig vom Organismus. Also es, die visuelle Aufmerksamkeit verschlechtert sich, wenn es Licht ausgeht, zum Beispiel. Das ist einfach, wenn es stockdunkel ist. Und wenn es nichts zu hören gibt, dann macht es was. Oder wenn man total Tinnitus hat, wirkt sich das aufs Hören aus. Einfach. Also Aufmerksamkeit ist ein Element vom Organismus auch. Sozusagen die Schnittstelle von Bewusstsein oder Offenheit und, und, und Organismus. Wenn der Organismus gerade mit was anderem ganz heftig beschäftigt ist, wenn was für den Organismus wichtiger erscheint, wie zum Beispiel äh, Selbstbehauptung in welcher Form auch immer, oder Hunger oder sowas, dann äh, kommt er nicht auf die Idee, sich an die Offenheit zu wenden. Ja, aus Sicht der Offenheit ist es... Ähm, ich mit diesem alten Beispiel, was ich schon, schon gebracht habe. Wenn ihr euch vorstellt, die Offenheit ist die Mama, die auf der Bank sitzt und zuschaut, wie das Kind spielt in dem Sandkasten. Und das, und das Kind kann sich in Fantasien verlieren und, und da Abenteuer erleben von mit Piraten kämpfen und was weiß ich was. Ja. Und die Mutter kann da sitzen und das sehen, was da abläuft. Ja. Und wann immer sich das Kind der Mama zuwendet, sieht es die Mama da sitzen. Ja. Wenn es aber in dem Spiel weiter drin ist, dann ist es halt weiter in dem Spiel drin. Aber, aber es ist nie, dass die Mama sagt, jetzt nee, hast du so lange gespielt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich oder was. So. Oder dass sie einfach weggeht oder so, sondern die sitzt da und schaut. Und es ist, es ist immer willkommen, wenn das Kind wieder ankommt. Es ist nicht irgendwie, nee, wenn du jetzt Pirat gespielt hast, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben oder sowas, ja. oder, oder beruhig dich erstmal oder was weiß ich was, ja. oder leg erstmal deine Sünden ab oder arbeite erstmal an dir, bevor du wieder zu mir kommst. Das ist einfach, das ist alles nur ein Spiel im Sandkasten. Ja. In dem sie ist, oh, und die Mama hat mich nicht mehr lieb, weil, und so weiter. Und jetzt bin ich ganz allein und verstoßen in einer fremden Welt. Und so weiter. Aber es gibt immer die Möglichkeit, sich umzudrehen und zu sehen, oh, da ist die Mama, und wieder hinzugehen. Das ist nie, dass sie sagt, jetzt nicht, bin beschäftigt. Meinst du, ich habe nichts anderes zu tun? Oder was weiß ich? <lacht> Das unterscheidet es eventuell von unseren echten Müttern, ja. <lacht> Eventuell. Ja, die vielleicht irgendwie mit dem netten Single-Vater flirten der ja jetzt auch gerade, was weiß ich, oder sowas. Aber es ist also einfach, sagen wir mal, ein Idealbild oder so, aber so ist diese Offenheit, also die Offenheit ist lebendig, das ist nicht ein ein Gegenstand, den man sich vom aus dem Regal holt und das ist nicht ein Raum, in den man reingeht oder sowas, sondern die ist einfach da und die ist es, was das erlebt und wenn das Kind noch ein bisschen spielen will und Abenteuer erleben will oder verwirrt ist oder was weiß ich was alles klar, aber es ist der nie <lacht> verbaut sozusagen, nie das ist mein mein Erlebnis Bisher. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Blödes und der ist wieder verbaut oder so. Aber. Äh, sieht erstmal nicht so sieht aus. Sieht erstmal nicht so aus. Sieht so aus, als wäre diese Offenheit äh, sehr liebevoll und freut sich, wenn man sich ihr zuwendet. Und stellt keine Bedingungen von, wie man sein sollte, dass sie sich. dass man kommt. Und deswegen ist das, fühlt sich an wie ein Heimkommen. Und wenn die Gedanken aber sagen, okay, ich bin jetzt halt nun mal im Exil und schauen muss, wie ich das Beste draus mache, dann ist das halt einfach mal die Verwirrung im Sandkasten. Oder die Fantasie im Sandkasten. Und das Kind wird sich nur zur Mama umgucken, wenn das Kind sich zur Mama umguckt. Nicht wenn irgendjemand von draußen sagt, du musst dich vielleicht zur Mama umgucken. Ja. Dabei sind wir. Wir sind dabei. Und um zu erinnern, dass man Mama da ist. Ja, das ist es, es kann schon hilfreich sein, dass jemand sagt, ähm, vor allem wenn es ist, wenn, wenn ein Kind, wenn das andere Kind hört, äh, ich habe so Sehnsucht nach meiner Mama, dass jemand sagt: schau, da sitzt sie doch. Ja, ja, okay. Und dann ist es ja, aber was mache ich, wenn sie mal nicht da sitzt? Morgen <lacht> <lacht> <lacht> ist er auch <lacht> <wieder nicht> mal. <lacht> ja, jetzt toll! <lacht> aber was, wenn ich sie wieder, <lacht> wieder brauche? es ist das Gegenteil von auf sich allein gestellt. Und die andere Beschreibung von dem sehr ähnlich, aber nochmal diesen anderen Aspekt dabei, da ist sozusagen etwas, was nicht wirklich etwas ist, das sieht die Verwirrung, man fühlt die Gefühle, die da sind und so weiter und erlebt es alles und weiß, dass es nicht so ernst ist. Das ist die Lebendigkeit im Ganzen, da ist nicht wirklich der Mama und da ist das Kind, sondern das ist, ein, das ist einfach nur ein Bild. Ja. <lacht> <Das schon. lacht> So gesehen. Ich denke mal, jetzt ist Stress, aber dann kommt da irgendwie ein bisschen Text. <lacht> so gesehen. One more thing. <lacht> One more thing. Ja. Yeah. Und eins sagen. Es scheint mir, dass man ganz viel von dem Stress und von dem Leid, was da in, im Organismus erlebt wird, zusammenfassen wird mit dem Begriff Heimweh. Ein, ja. Oder Liebeskummer, ein anderer Begriff für self. Ja, Und das ist ähm, leichter, wenn man in die andere Richtung schaut, sozusagen, um das zu <lacht> so paradox anbietet, in die andere Richtung schauen zu wollen. Ja. Man will eigentlich die Wille dahin und, und, und, will, und je mehr man dahin will, desto mehr will man dahin. Und ja. Es ist viel halt einfach nach, nach hinten zu schauen. ja und Das ist die hm. Lösung. Was ist das, was es erlebt? Ja. Das Heimweh bezieht sich auf die Gegenwart. Das ist das Zuhause. Ja. die Gegenwart die nicht so nicht so bald enden. Eh. <lacht>